Hier wird jetzt gerade einer von Schall und Rauch festgenommen, weil der sich geweigert hat, die Straße rüber zu gehen, was absolut nicht cool ist und auch absolut nicht egal, den einfach mitzunehmen, weil er stand nirgendwo in der Sperrzone. Deswegen gucken wir uns die Polizeibeamten genau an. <lacht> das ist das Sie können die nicht einfach grundlos mitnehmen, das geht so nicht. Meine Kamera ich mal Stehen die noch da oder was? Willst du mir deine Kamera geben? Ich soll die für die aufheben, dass die die nicht äh, konfiszieren. Okay. Nein. So, also offiziell Nordkorea-Style, einfach so irgendwelche Leute mitnehmen. Das, das nennt man Demokratie hier? Ja. <lacht> oh. Ahimsa, Violent Resistance, Violent Resistance. Also er hat das sich gerade an die Seite der Absperrung gestellt, wo, absolut, wo es absolut legal war, sich hinzustellen. Und ich darf da nicht stehen? Er stand auf der Wiese davor, er stand nicht Weil auf der, auf der Absperrung. Schwer ja. illegal, schwer illegal, also wirklich. Das sind Multimillionäre, die ja. unsere Steuergelder benutzen, das aber es steht schon. jemand auf einer Wiese und der nicht Nicht die Multis, die da im Hotel sind. Peinliche Aktion, nicht Leute. Nicht die Multis, die da in Hotel sind. Ja. Man sieht sich im Internet, Leute. Das wird auf jeden Fall peinlich für euch. <lacht> The whole, The whole world is watching! The whole world is watching! The whole world is watching! The whole world is watching! The whole world is watching! Lassen Sie sich jetzt bitte los! Wer glaubt, Image? Ihr ist eigentlich damit vor allem gefallen, ihr wisst es eh, ja? Ihr habt wieder sehr viele Internet-Blattformen. Ihr ja, tut euch damit keinen Gefallen, Leute. Das wäre sehr image-fördernd, wenn jetzt damit aufhören würde. Wir provozieren Wir sind da gar nicht. ja gar nichts. Er auch genannt. nicht provoziert. Das ist keine Provokation, Das ist ein gutes Lassen Sie das bitte? Ich hab da vorgegeben. Wenn wir das fragen müssen, dann werden wir uns hier verrufen. Gut ihr den? Sie lassen mich jetzt aufgestellt los. Es war mir erlaubt, da zu stehen. Ja? Ihr älterer Kollege hat das gesagt. Es war in der Tat erlaubt, da zu stehen. Auf einer Wiese, auf einer Wiese, Leute. das steht auf einer Wiese. Wow, wow. Wow. Ey, alle, wow. wow. <lacht> episch, episch. Ja, das Danke euch. Hey, ich danke dir, dass du das mit dir machen lässt. Ja, ich danke dir auch. Plattformen von Amerika bis hierher danken dir. Danke. Danke. Danke für diese Bilder, Polizei. Danke. Wir lieben euch dafür. Danke. Ihr bestätigt genau das, was wir uns denken. Danke. Ja. Order followers. Blind Order followers. That's the problem. Blind Order followers. Die Leute da machen auch eure Zukunft kaputt. Das ist das Lustige daran. Uh, ich habe jetzt eine halt Kamera, ich werde ihm über Facebook schreiben und werde ihm die dann wieder zurückgeben, wenn er wieder zurückkommt. Ja. Aber nur dass ihr das auch was. Und Kamera das Gestell und davon, der doch nicht. Äh, wenn mir was passiert, dann gebe ich die Kamera weiter. Das Gestell ist äh, von denen eingesagt, glaube ich. Okay. da steht ja noch. Hey, das ist. ich würde halt ein bisschen kurz nach Innsbruck fahren das hochladen haben.